So, das ist mein selbstgemachter Schweißtisch und die Koststation wiegt 350 Kilo und es kann noch 400 Kilo zusätzlich tragen. Die 400 Kilo ist eigentlich begrenzt mit äh, Rädern. Wenn man da anbaut Räder, dann kann man tragen mehr. Dann kann der Tisch auch eine Tonne ohne Problem tragen. Die Räder kann man auch äh, ausbauen. Dann kann man das wie ein statischer Tisch nutzen. Dann kann man da auch folgendes Gewicht laden. Die Platte ist von 15 mm normaler Stahl. Es ist nichts Besonderes. Und ähm, für so einen Schweißtisch äh, ist gut zu nutzen 15 und mehr. In kein Fall weniger. Wenn man nutzt weniger, dann äh, von der Hitze biegt sich die ganze Platte und dann hat man hier einfach Loch oder Berg. Dann kann man jetzt zeigen, wie baut man diese Rad zusammen. Brauchen wir für das eine Gewindestange. Das kann man in jeder Baumarkt kaufen. Es ist M12. Ihr könnt nutzen auch M14 oder M16, aber äh, weniger den M12 will ich nicht machen. Dann nehmen wir uns äh, die Gewindestange. Wenn ihr haben keinen Gewindeschneider, dann ist besser nutzen dieser Trick. Was zeige ich jetzt? Nimmt man einen Mutter, schraubt man ein. Dann nimmt man die Gewindestange. Wenn haben wir das jetzt raus, dann brauchen wir normalerweise diese Ende reparieren. Aber wenn machen wir uns eine Mutter vorher dran, dann kann man die Mutter so raus machen. Und es ist nutzbar auch ohne diese Werkzeug dann machen wir es weiter nehmen wir uns zweite Mutter und machen wieder fest. Und dann nehmen wir ein Rad, darum, dass, dass wir brauchen, nicht diese Schrauben rausnehmen. Macht man das jetzt so Ein bisschen einfacher? Steckt man von dieser Seite, dann nimmt man so eine Mutter. Die ist jetzt fest und die wird sich jetzt nicht selber lösen jetzt kann wir jetzt kann wir dann wieder ja, lösen. naja ich muss das nicht raus machen aber Und ihr seht bei Bauen, äh, es gibt hier drin eine Mutter, welche ist von innen angeschweißt. Und darum jetzt eigentlich schrauben wir das nur dran. So, die Art ist da. So, ihr müsst auch äh, die Platte richtig pflegen und für das ist äh, perfekt ein Schweißtrennspray. Ihr könnt nutzen standarde Dosen oder ihr könnt euch kaufen auch größere Packungen. Und dann einfach so von Hand, immer wenn ihr wollen schweißen, macht ihr die ganze Fisch mit der Flüssigkeit. Und jetzt kann man schweißen ohne das, dass es bleibt etwas an die Oberfläche, dass die Oberfläche beschädigt sich von den Schweißen. Okay, this is...